ich bin Daniela und heiße euch am Empfang des BZB herzlich willkommen. Hier werden die Zukunft unsere Gäste und Studierenden betreut. Kommen Auskünfte über. Mein Name ist Pascal Blunci, ich bin Bauleiter hier im BZB. Zurzeit sind die Rohbauarbeiten hier im Erweiterungsbau fertig und wir haben schon einen Teil von der Fassade montiert. Stand heute sind ca. 30'000 Tonnen Beton und zwei Tonnen Stahl verbaut wurden. Besonderheiten da im Bau sind sicher die just in Time einbringung von der Fertigbetonelemente da im Neubau. Hallo zusammen, gern begrüße ich euch. In der neuen Lokalität vom BCB Gastronomie. Auf der linken Seite sehen wir das Restaurant, der ursprüngliche Theoriesaal A. Nachher Kapazität ca. 270, 280 Sitzplätze. Auf der rechten Seite sehen wir dann später die ganze Buffet-Einlage mit Kaffeemaschine Hinten gibt es die Menüausgabe mit Regeneration. Und die Küche wird weiterhin unten im Keller stattfinden. Ich freue mich auf euren Besuch. Ein guter jetzt schon und auf viele schöne Events. Mein Name ist Stefan und wir befinden uns hier im Neubau im ersten Obergeschoss im gross Da Hier können Veranstaltungen bis 150 Personen stattfinden und man kann den Gross-Raum in vier kleinere Räume unterteilen. Hallo zusammen, ich bin Pascal wir sind hier in unserer Doppelturnhalle. Die wird nach den üblichen Macklinger Normen gebaut und am Schluss gibt es noch eine Kletterwand noch drin. Grüezi, mein Name ist Nicole. Aktuell befinden wir uns hier, die in von insgesamt 21 Schulungs- und Seminarräumen vom zukünftigen BZB. Guten Morgen miteinander. Ich bin hier im neuen Fitnessraum vom BZB. Ihr seht die wunderschöne, wunderschöne grosse Fläche, wo dann hier die neuesten, modernsten Fitnessgeräte kommen wo wir unsere angehenden studierenden trainieren können, damit sie ihren beruflichen Alltag bestehen können. Wunderschön! Ich wünsche euch einen ganzen schönen Tag und ich ruhe jetzt weiter auf Amerika. Lernen wir mit insgesamt drei Lernzonen, wo wir unter möglichst qualitätsnäheren Bedingungen mit unseren Studierenden trainieren können trainieren. Mein Name ist Tom Huber, ich bin Chef des Ressorts Schüsse bei der Stadtpolizei Zürich. Wir befinden uns hier im Untergeschoss des BZB, im kleineren Schiesskeller. Beide Schiesskeller werden der Stadtpolizei exklusiv zur Verfügung stehen. Das Spezielle an dem kleinen Schiesskeller ist, dass wir nicht nur gegen Führer schiessen können, sondern dass wir auch seitlich schiessen können. Eine Exklusivität in der Schweiz. Wir werden hier gleichzeitig mit acht Polizisten und Polizistinnen eine Ausbildung betreiben Es wird noch ein Schiesskino geben, es wird reaktive Ziel geben, wo man kann steuern kann. Eine Soundanlage wird es geben, das Licht kann man steuern. Also ganz, ganz eine spezielle Anlage, wo wir uns freuen, wenn Sie dann in Betrieb sind. Wir sind hier im zweiten, im grossen Schiesskeller. Speziell an diesem Schiesskeller wird sie, sein, dass wir hier nicht nur mit den Pistolen und den Maschinenpistolen schiessen können, sondern der Kugelfang ist ebenfalls darauf ausgelegt, dass wir auch mit dem Sturmgewehr schiessen können. Das wird uns die Möglichkeit geben, mit dieser speziellen Waffe zeitunabhängig, allenfalls eben auch zu Nacht, Ausbildung zu betreiben. Hier sind wir in der Trainingshalle. Da können wir verschiedene Einsatzszenarien und Selbstverteidigungstechniken trainieren. Hallo miteinander. Mein Name ist Jan Rehli, der Bereichsleiter von der höheren Fachschule Rettungsberuf und der Zentrumsleiter vom Bildungszentrum Blaulicht. Ich hoffe, ihr habt einen spannenden Einblick in unseren neuen und Umbau, den wir aber im Frühling 2023 euch begrüssen dürfen begrüßen. Und ich freue mich jetzt schon gemeinsam mit euch dann das neue Gebäude in Betrieb zu nehmen.